da nicht ganz so drüber erfreut war, dass der US-amerikanische Nachrichtendienst ihr Handy abgehört hat, das dürfte mittlerweile jedem bekannt sein. Dass sie selbst schon genervt ist, wenn man sie darauf anspricht, ist dann irgendwann auch selbstverständlich. Die EU hat wegen der Ausspähung der Bankdaten des SWIFT-Abkommens am Montag ja einen Stopp eingeleitet. Merkel bleibt im typischen Spiel deutsch-amerikanische Freundschaft. Ja, eben Merkel beim Thema Freihandelsabkommen mit den USA bleibt sie auch mit gehacktem Handy unbeeindruckt. Das wird nicht angetastet. Dass die EU neue Datenschutzrichtlinien auf die Beine stellt, ist leider auch sehr unwahrscheinlich. Ein Satz ließ sich unsere Kanzlerin zu dem Thema immerhin entreißen. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Naja, ein Resultat aus den ganzen Neuigkeiten zur Aussperrung unserer Daten ist auch, dass Leute auf die Straße gehen, denen das natürlich überhaupt nicht gefällt. Und äh, deswegen wird das auch morgen in Köln passieren. Was genau passiert und wie das abläuft, was zu erwarten ist, das hört ihr gleich nach dem nächsten Musikblock. Das war Fight for Me von Wild Birds und Peace Drums. Und ich habe jetzt hier in der Leitung Florian Wächter, der betreibt das Portal äh, bzw. den Blog Demonstrare.de und er ist äh, federführender Organisator der, Organ, der, des, ähm, der Demonstration Stop Watching Us, die morgen hier in Köln stattfinden wird. Stop Watching Us äh, ist eine Kundgebung morgen. Florian, äh, was äh, haben wir da zu erwarten? Worum geht's? Ja, und zwar haben wir auch gerade jetzt wieder aktuell durch die, die Geschichte mit Merkel äh, mitbekommen, dass uns definitiv klar sein sollte, dass wir Bürger genauso abgehört werden, ähm, wenn die Amerikaner sich ja vor allem auch trauen, schon unsere Kanzlerin abzuhören, warum uns denn nicht erst recht. Ähm, und, und ihr macht da morgen eine Kundgebung zu und äh, was, was erzählt ihr da? Ja, also uns ist halt einfach ganz wichtig, dass gerade die Menschen, die davon noch nicht so viel gehört haben, auch einfach gerade die breite Schicht in der Bevölkerung, ähm, aufzuklären. Das heißt, wir möchten morgen mit verschiedenen Gästen, die reden werden, auch aus der Politik, zum Beispiel Volker Beck von den Grünen ist dabei, sowie André Hunko, zum Beispiel von den Linken, ähm, dass natürlich auch politische Statements kommen. Wir freuen uns aber auch, Leute und auch Gäste einzuladen, wie Jörg Eichenauer von Mehr Demokratie, der uns auch einfach erklären kann, was für Möglichkeiten haben wir denn. Ähm, viele Menschen sind nun mal einfach von der Politik nicht wirklich überzeugt. Was man ja auch gesehen hat, dass knapp 30 Prozent sich in den Wahlen nicht beteiligt haben. Aber Politik heißt ja nicht nur wählen zu gehen, sondern Politik kann jeder Mensch für sich ja auch mitgestalten. Und da möchte wir versuchen, die Menschen morgen zu erreichen und das Ganze auch so ein bisschen zu erklären. Das heißt also, jeder, der äh, jetzt immer nur im Hintergrund Merkel-Handy gehört hat und nicht so wirklich mitgekommen ist, äh, der sollte, wenn er morgen dann äh, Lust hat und Zeit, äh, dahin gehen und dann kriegt er quasi alle Informationen im Packen geliefert. Genau, richtig. Einfach, dass er sich informieren kann vor Ort. Genauso aber auch die Möglichkeit hat, uns kennenzulernen. Weil ich meine, wir sollten das Wetter jetzt auch nutzen, es wird kühler, es kommt der Herbst, es kommt der Winter. Ähm, große Demonstrationen sind deswegen erstmal nicht zu erwarten auf der Straße. Aber wir haben halt auch vor, Seminare zu machen. Ähm, es gibt Krypto-Partys. Und äh, wenn die Menschen uns einfach kennenlernen und auch wissen, wo haben wir eine Anlaufstelle, wie zum Beispiel äh, mit unserer Webseite colon.demonstrare.de, wo wir auch Termine veröffentlichen, dass man wirklich sich einfach mal treffen kann, äh, in einem Raum zusammen spricht, sich untereinander unterhält. Und vor allem auch hilft und unterstützt. Also auch so eine Art Barriere nehmen, dass man ähm, das Gefühl bekommen kann, ich kann was gegen diese Überwachung unternehmen, wenn man sich jetzt den Workshops anschließt oder einfach nur zuhört, ähm, sonst sich die Informationen, die ihr denen liefert. Das heißt, wie geht es dann konkret weiter? Also was gibt es neben der Kundgebung noch? Morgen ist, wird es auch ein Demonstrationszug, den du auf deinem Blog Richtig. angekündigt hast? Also wir werden uns erstmal von 13 bis 14 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz treffen. Da machen wir im Prinzip unsere Auftaktkundgebung, wo viele erstmal reden werden, wo man sich darüber einfach erstmal informiert, worum das Ganze geht. Das ist nun mal ein sehr breites Thema. Wir werden dann halt einen größeren demo diesmal machen, der wirklich dann quer durch die Innenstadt durchgeht, Teile von der Südstadt auch mitnimmt. Und wir gehen dann wieder zurück zum Bahnhofsvorplatz haben da auch noch Programm, einige Redner, die noch was sagen werden. Wir haben auch einen Poti-Slammer vor Ort, um das Ganze auch ein bisschen interessanter abzustimmen. Ähm, ein bisschen Musik wird also so natürlich event, laufen. event sozusagen. Ja, genau. Wir ja, haben ihr noch habt ja auch noch nicht äh, unarmhafte Menschen dabei. Und äh, wie groß wird das? Ähm, wird das klein oder wird das groß? Wie kannst du das schon abschätzen? Was würdest du sagen? Also mit mehreren hundert Menschen rechne ich auf jeden Fall. Die allererste Demo am um 27. Da haben wir knapp 700 Leute. Gut, da muss man zusagen, es war auch ein ganz frisches Thema. Das Thema ist natürlich nicht weg. Ähm, die Demo am 31.08. war auch knapp 250 Leute. Und ich will doch erwarten, dass wir definitiv die 250 wieder erreichen, beziehungsweise definitiv überschreiten. Das Thema ist nicht weg, das Thema ist brandaktuell. Und jeder ist da angehalten, sich auch irgendwo dran zu beteiligen. Ja, das hört sich doch nicht zu wenig an. 250, das verspricht eine große Veranstaltung zu werden. Wer noch sich weiter informieren möchte, die... Äh Demonstration heißt Stop Watching Us, äh, bewusst mit einem Hashtag davor, also kann man sich auch in Social Media äh, über die Hashtags äh, von Stop Watching Us gut äh, auf. Ähm, informieren. Und äh, ja, wer sonst einfach mal vorbeigehen möchte, der geht morgen zum Bahnhofsvorplatz um 13 Uhr die Kundgebung mit einer Demonstration, anschließend um 14 Uhr. Und äh, ja, wer noch nie von der Krypto-Party gehört hat, der sollte vielleicht auch mal vorbeischauen und äh, ja, wird so dann erfahren, wie man etwas durch, äh, gegen diese ganzen Überwachungssachen unternehmen kann. Hier hören wir jetzt Real Niggers Don't Die von NWA.